Und heute kochen wir eine leckere Pasta mit Meeresfrüchten. Muah. Wir brauchen erstmal ein paar Meeresfrüchte, zwei Zitronen, bisschen Petersilie gehackte, eine Zwiebel, Knoblauch, Muscatowain und Pasta. Ich habe noch so ein bisschen alte Knoblauchbutter, die knall ich da auch ein. Als erstes die Zwiebel hacken. So, erledigt. Jetzt die Knoblauchzehe zerdrücken. Zack, bam, erledigt. Fruit Ninja spielen mit den Zitronen. Bam! Und jetzt noch von der Zitrone Hauch dünn die Schale abschneiden. Gucken, dass da nichts Weißes mit dabei ist. Das wird sonst bitter. Und das Ganze dann schön klein hacken. So, fertig. Jetzt bringen wir das Wasser zum Kochen, knallen da Salz und die Nudeln rein und lassen das Ganze für 10 Minuten mit geschlossenem Deckel der Umwelt zuliebe kochen. Kalt abspülen. Jetzt in der zerlassenen Butter die Zwiebeln glasig anbraten. Die restliche Knoblauchpuder, falls ihr auch habt, kann da mit rein. Ansonsten einfach nur den Knoblauch dazugeben und das Ganze kurz anrösten. Jetzt können auch schon die Zitronenschalen mit dazu, auch nicht zu lange. Deswegen gleich direkt die Meeresfrüchte hinterher kippen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt kommt es an die Würze. Ich nehme dafür ein bisschen Muskatnuss, ein bisschen 4 limettenpulver Falls ihr das habt, ähm, Tiki Masala finde ich auch noch sehr, sehr geil da drinne. Ihr könnt es aber auch ganz anders würzen, wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich Salz, Pfeffer reicht auch. Ich hau da immer gerne auch noch ein bisschen Chili für die Schärfe rein. Wichtig ist jetzt mit den Zitronen schön das erste Mal ablöschen, die Kerne auffangen und dann kommt auch schon eine fette Flasche muscato -Wein mit dazu, um das Ganze einmal da drin aufkochen zu lassen. Petersilie könnt ihr auch schon mit dazugeben, jetzt lassen wir das Ganze fünf Minuten köcheln. Knallen die Nudeln schon dazu und fertig ist das leckere Gericht. Eure Freunde, euer Freund, der wird's euch danken und jetzt Bon Appetit!